Wow! Die Spinne, die war aber böse. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Wer meinen Kanal nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und äh, falls ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, tut das doch bitte mit einem Abo. Like da lassen, Kommentare sind auch hilfreich, um mich nach vorne zu bringen, also vielen Dank schon mal dafür, das äh, hilft mir weiterhin diesen Content zu bieten und äh, mich nach vorne zu bringen und äh, ja, wird oft vergessen, äh, nehme ich mich selber nicht aus, ich vergesse auch oft äh, Leute zu abonnieren und äh, wenn dann eine ne Anmerkung kommt, dann äh, drücke ich dann doch öfters auf den Abo-Button als äh, ja, wenn keine kommt, kann ich absolut nachvollziehen, aber ist mega wichtig und äh, das dazu. Ich bringe euch heute ein Spiel, was The Rig, A Star Map to Murder heißt. Es ist ein Adventure-Titel. Äh, ja, man kann es am besten vergleichen mit den Adventure-Titeln aus den 90ern. Äh, diese Point-and-Click-Sachen. Äh, Zack McCracken, Maniac Mansion, äh, Indiana Jones und so weiter und so fort. Und äh, nur, dass wir da wirklich drin sind im, im Spiel, man zeigt nicht irgendwo drauf. Äh, bitte nehmt das, äh, benutzt es damit. Sondern wir müssen das alles halt wirklich interaktiv machen. Äh, ja, wir sind wirklich drin in diesem Adventure. Und äh, mir gefällt die Grafik, äh, der Sound, Beleuchtung finde ich echt cool gemacht. Und äh, auch, dass man wirklich alle Gegenstände, die man so sieht, kann man aufnehmen, stapeln. Und äh, das ist auch nicht selbstverständlich. Es ist ein kleines Indie-Entwicklerteam aus, ich glaube San Francisco war's. Und äh, das Spiel ist total untergegangen. Deshalb wollte ich es jetzt hier noch mal aufgreifen und äh, euch auch zeigen. Ich habe es damals äh, beim Chris Reality gesehen. Danach ist es so ein bisschen untergegangen, auch von den anderen VR-Youtubern wirklich nicht viel Beachtung gefunden, meiner Meinung nach. Also ich glaube nicht, dass außer Chris viele Leute gezeigt haben. Und äh, ja, bevor wir jetzt auf die Steam-Seite gehen und die uns anschauen, nochmal ein großes Dankeschön an ForDOS, der mir hier äh, ja, die... G2 zur Verfügung gestellt hat. Der Fordos ist äh, ja, ein Zuschauer, auch ein äh, Patreon bei mir auf dem Kanal und äh, unterstützt mich auch hier finanziell und mit solcher Hardware. Also vielen, vielen Dank äh, dafür. Ist nicht selbstverständlich, dass man solche teure Hardware äh, ja, zur Verfügung gestellt bekommt, damit man das äh, zeigen kann. Also vielen Dank Fordos. Und äh, ja, falls ihr mich auch unterstützen wollt könnt ihr das unten äh, gibt es äh, links patreon tp stream und so weiter und so fort und da könnt ihr mich unterstützen wenn ihr meinen kanal auch cool findet und äh, ja ich merke halt immer weit mehr dass äh, ich den anschluss zu den größeren kanälen äh, ja habe äh, aus finanzieller sicht auch weil ich mir nicht alle hardware leisten kann ich kann mir nicht äh, alle zwei drei monate äh, eine neue vr brille oder ein vr gimmick kaufen wie die b haptics weste oder äh, sonst was und da bin ich auch äh, auf Hilfe angewiesen und äh, die bekomme ich auch. Äh, vielen Dank, Leute, die immer so schön spenden und äh, auch abonnieren. Ist egal, welche Unterstützung das ist aber äh, die finanziellen äh, Spenden sind natürlich auch mega wichtig, damit ich mir ja, alleine auch Software wieder leisten kann, die ich mir sonst nicht kaufe. Äh, Hardware, ich habe mir jetzt vom äh, Patrick, die, von der Zockstube, habe ich mir die Smart Wireless Go äh, system da gekauft für äh, für 100 Euro. Und äh, dass ihr auch seht, die Spenden, die werden auch definitiv in den Kanal äh, investiert. Und äh, ja, ich kaufe mir keine hart, teure Designerklamotten davon oder so. Das geht wirklich in den Kanal rein. Alles, was ich von euch bekomme, fließt in den Kanal hier rein, damit ich äh, ja, auch den Anschluss halten kann an andere Kanäle. Also das mal dazu. Okay, schauen wir uns mal den, den, die Steam-Seite hier an. Und äh, ja, durchweg positive Bewertungen, 37 Bewertungen, davon 81% positiv, auch sehr gut. Es werden alle gängigen Brillen unterstützt, Index, Wife, Rift und die WMR-Brillen. Und zu der WMR-Brille kann ich jetzt auch sagen, ja, ist getestet, funktioniert. <lacht> wir spielen Willard Pike, ein ja, gescheiterter ja, Mars-Agent oder Mars-Detektiv. Und wir suchen unseren Bruder. Ob der tot ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Und die Suche führt uns nachher zu The Rick. Das ist eine ja, bergbau den sehen wir auch im Gameplay und äh, da führt die Suche dann hin. Ich weiß nicht, ähm, wie weit oder wie lang die Spieldauer ist von diesem Game hier. Ich habe jetzt eine Stunde gespielt. Ich weiß nicht, wie weit es dann noch geht bis zum Ende hin. Aber ich werde das definitiv nochmal spielen, das Game. Vielleicht auch im Livestream. Äh, dann könnt ihr auch ein bisschen miträtseln. Und äh, ja, ich versuche in Erfahrung zu bringen, wie weit das Gameplay noch geht. Und ähm, ja, ich kann das wirklich nur empfehlen das Game ähm, für 12,49 Euro macht ihr absolut nichts falsch wie gesagt Grafik super geiler Comic Look finde ich äh, Beleuchtung super äh, auch die Umsetzung ist toll alles was man so findet äh, ja hier sehen wir es gerade auch diese diese digitale Zeitung auch echt super geil umgesetzt und das sind so kleine Sachen wo ich sage boah geil das ist so gut umgesetzt dass es einfach nur Spaß macht da in dem Spiel zu sein Nochmal zur äh, zu den ganzen Reviews. Wenn ihr ein Spiel gut findet und äh, ihr sagt, boah, ich möchte den Entwickler unterstützen, tut das doch bitte mit einem Review. Also es gibt immer äh, wieder Titel, die einfach verschwinden, weil die einfach zu wenig Reviews kriegen und dann verschwinden die irgendwann auf der Suchliste von Steam und äh, werden nur noch schwer gefunden. Und äh, ja, wenn ihr einen Entwickler unterstützen möchtet und hofft eventuell macht er noch mal einen zweiten Teil von einem Game oder einen neuen Teil, weil ihr gut findet, was er da macht, dann Reviews schreiben, Leute. Positive Reviews äh, helfen den Entwicklern sehr, sehr äh, gut und auch äh, ja auch, auch alleine die Käufe natürlich auch, aber die Reviews sind halt wichtig, damit die Käufe halt weiter angekurbelt werden. Ne? Ja, Leute, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, ähm, geht's fast gleich ins Gameplay. Ja, wir sehen hier. Deutsche Unterstützung ist halt nicht gegeben, aber es ist ein Indie-Titel und äh, ein indie entwickler Die haben natürlich nicht das Geld, äh, da so viele Lokalisierungen einzubauen und deshalb gibt es hier halt nur die englische Sprachausgabe und äh, auch die Untertitel. Ist schade, aber ich kann es auch nachvollziehen: das kostet Geld und wenn ein Titel wie der hier auch nicht so wirklich Beachtung findet, ja, ist es natürlich sehr, sehr schade und äh, ja, vielleicht kann ich durch mein Video jetzt hier animieren, dass ihr das Spiel auch kauft, nochmal unterstützt und äh, ja, es wäre natürlich cool. Und äh, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal, ich rede jetzt hier nicht weiter. Schauen wir uns das Gameplay an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei The Rick Star Map to Murder und ja, wir sind hier in einem Venture. Game mit, mit einer guten Story und ähm, leider ist das Spiel nur auf Englisch erhältlich, das heißt ich muss versuchen so ein bisschen das zu verstehen was ich hier sehe und lese und höre. Ich hoffe es wird nicht zu schwer von den Texten her, ähm, ja lassen wir uns einfach mal überraschen und äh, ja wir haben hier ein paar Op Optionen die wir einstellen können. Einmal Gameplays oder Gameplay, Movements, Move Fast. 180 Grad Modus, den haben wir natürlich aus, weil wir können uns ja hier normal bewegen. Comfort Mode habe ich auch ausgeschaltet. Äh, die Haupthand ist rechts. Und äh, Turn Modus ist Snap. Ist alles gut. Dann haben wir hier nochmal Audio Optionen. Kann man noch ein paar Sachen einstellen, also nur Subtitles. On, ich lasse mal an, vielleicht können wir dann besser verstehen, was hier Sache ist. Show Controls. Hier können wir uns wirklich anschauen, äh, wie das hier gesteuert wird. Touch-Controller, Wife-Controller, die Knuckles und da sind die äh, Index-Controller und äh, ja, die G2-Controller. Sind nicht dabei, aber das Spiel funktioniert mit der G2. Grafik habe ich jetzt ein bisschen runtergestellt, es geht noch am Fantastic, aber dann ruckelt es zu sehr. Und äh, ja, das habe ich auch mal ausgeschaltet, kostet auch ein bisschen Kraft und äh, ja, mit der G2 äh, braucht der PC ein bisschen, bisschen mehr Grafikpower. Deshalb so ein bisschen runtergeregelt hier für, für die Aufnahme. Okay, ich würde sagen, fangen wir mal an. Neues Game und los geht's. Viel Spaß. To Abigail Reese Pike, recording on carrier channel NG16. These longer jumps through leap space take a toll. All migraines and lucid daydreams, like you're trapped in rock hard memory. In my head, I'm back in orbital lockup. Ein Jahr ago, fast to the Tag. Oh. Wir werden hier langsam so Rand gefahren? Also wir sollen uns stillfalten gerade. Okay. Diese Staubflocken, die sehen ganz cool aus. Stimmig. Was haben wir denn hier? Ah! He's on door unlocks. Footsteps. Hey, got time for one more this morning? Yeah, just making the rounds. See the warden's memo? It says here, inmate 216 goes free today. Ah, Mr. Lucky. What'd he do anyways? Hands caught in the company cookie jar. Says he didn't do it, of course. Says his own brother hacked his corporate account. Eh, ah, same old story. Here's your junk out of storage, Mr. Innocent. I'll key him out. Then let's go grab a coffee, yeah? Sounds pretty good to me. Mm-hmm. Also scheint so, dass wir äh, verdächtig werden, unseren Bruder umgebracht zu haben, glaube ich, so wie ich es jetzt verstanden habe. Kann man hier mit irgendwas machen? Wow! Oh! <lacht> die Spinne, die war aber böse. Okay. Jemand mit uns Ball spielen? Ah. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe. Taschenlampe ist schon mal gut, oder? Aber bringt uns jetzt hier nichts. Hier in der Zelle ist nach hinten raus auch dunkel. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Okay. Professional mass citizen. Also unser unsere Karte. Personalausweis. Willard Hermes Pike. Januar 3.2092. Okay, das sind wir scheinbar. Second Prison. Parole granted. Crime Employer Embezzlement Reach. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ah, das ist auch immer gut hier so ein so ein Flachmann vom Mars. Okay. Feuerzeug oder ein Schweißbrenner? Können wir auch eventuell gebrauchen. Ah, <lacht> <Zornbürste. lacht> Da sieht man sogar den Schaum hier. Das ist doch cool. Also auch cool, dass man hier die Gegenstände, dass die miteinander auch äh, agieren können und nicht durchrutschen oder so. Ist ja auch nicht überall so, ne? Guck mal, ich kann das hier so schön stapeln. Ist auch cool gemacht. Mr. Pike, please get in touch if, if you see this and are able while in lockup. I have a reason to believe your innocence. Be careful with whom you lay trust, Sylvia Diamond, Reporter. Innocence heißt äh, unschuldig bestimmt, oder? Vermute ich mal. Okay. Ah. Also das ist ja ein geiler ja Knast, wenn das jetzt so wirklich so ist. Ah, okay. Warte mal kurz. Options. Schau... Nee, nicht how controlled. Ich wollte diese ähm, Untertitel ausschalten, weil das ähm, zog so echt tierisch die Immersion raus. Haben wir ein Inventar? Nein, ne? Also alles. Auf, auf! Was oh, ist das dunkel. Moments take hold in I swear I'm staring down the old complex on Hygiene Street, the way it was in August. Three months ago. Also, drei Monate zuvor. Aber grafisch ist das schon echt extrem gut, finde ich. Also, ich, ich mag diesen Look auch. Auch Beleuchtung ist, ist cool gemacht. Gut, Taschlampe ist wie in fast jedem VR-Game nicht so wirklich toll. Oh, da weint ein Baby. Ich dachte gerade, was ist los? Keep Mars. True people only. Mars born. Oh, guck mal da. Da sitzt einer. Hallo? Hallo? Hi! Er guckt aber böse, oder? <lacht> okay. Okay, ist alles Kamera überwacht, scheinbar. No AIs on Mars. Go home, since scum. Okay, das scheint so, dass es ein paar... Ähm, ja... Androiden gibt. Was meinen die mit AIs? Ich habe bei meinem office to um some paperwork Papier zu holen, und vielleicht das Single Malt für einen for Tag rainy day. Single Malt? Single Malt hört sich ja gut an. Guck mal hier! Ah, da ist die Karte, okay. Hier müsste eine Klingel sein, dann könnten wir mal klingeln und fragen. Das war schlecht, und sie haben mich auf den Körb. Noch eine Woche, und ich würde mit den AI-Refüge auf ai Straße beurteilen. Habe ich verpasst, zu Okay, wir haben nicht gezahlt Wir haben eine Klingel, aber die anderen nicht, ne? Auch oh, ein bisschen komisch. Ähm, Inventar finde ich hier cooler, aber gut, gibt es jetzt gerade nicht. Wir legen die Sachen einfach mal hier hin. Also vom Look her mega, gefällt mir richtig gut. Einzige Wermutstropfen ist hier wirklich, äh, dass es halt nicht auf Deutsch ist, ne? Das ist sehr schade. Es ist hier. I'm sure you'll hear from Abby soon, but better for everyone if I stay missing for good. Not that you care but I'll be all right. Just remember the really good times, okay? Like when we finish that old model. That's the day I'll always hold on to. Dicks Mm -hmm. Hey Willard mm -hmm. Come in Who is it? Who is it? And why should I care? I should really do something about this place It's disgusting Hello? <laughs> Hey did I ask for any Wait God. Abigail is that Anyone else you know come knocking in this part of town at 1am? Ich kenne sie zwar nicht, aber ich habe sie vermisst. weiß, du sagst, wir du kleine, du. Oh. Wie lange hat es You looked different now. Scared, even. It's about my husband your brother, I mean. Dixon isn't... I don't know where he is. <laughs> Want me to point you to a couple of popular, uh, massage parlors, or...? This time is different, Will. He's gotten himself into something bad, worse than usual. I keep getting strange calls for him. Cam drones following my son Peter and I, and... Look. Ich brauche dich, um ihn zu finden, bevor er getötet wird. Oder schlimmer. Ich habe diese Kopie des Holo-Konsoles. Mit all den Files, die er hat, hat er geschehen. Und er sagt mir, seine Passworten. Vielleicht hast du besser Glück. Oder Familie, nach allem. Also von der Audiospur ganz cool gemacht. Aber ähm, dass es so schallt. Also hier ist jetzt nicht so ein Raum, wo es schallen sollte, ne? Die raucht. <laughs> Was haben wir denn hier? Wow. Passcode. Username na Dix Dixon Pike. Login 2132. Reminder Adventure. Rates beneath even the smallest challenge. Okay, jetzt brauchen wir irgendeinen Code, ne? Keine Ahnung, 2, 1, 3, 2 vielleicht, aber glaube ich nicht. 2, 1, 1, 3, 2. Oh. Okay, da müssen wir wirklich mal schauen, wie wir was rauskriegen. Ich wollte mich hier auch nochmal ein bisschen so umgucken. Was gibt es denn hier alles? Also die Sachen sind schon cool gemacht, ey, muss man sagen. So richtig futuristisch. Was bist du für einer? The was that thing? What the... Na, schauen wir mal. Schauen wir mal durch. Da oben ist... Ach, da oben fliegt irgendwas, ne? Gucken wir mal durch. Boah, ist aber... Das zu lenken als Ding. Da! Da sehen wir auf jeden Fall einen irgendeinem Planeten oder so, ne? Okay. Was haben wir hier? Nobody. The Parole Board asked me to keep these entries going, but they rarely check. Just as well. I can get pretty low. That said, Abigail came by again last week. She said it was to press me for data from one of the projects I was on before the whole embezzlement frame-up. Back then, I was charting top-value, unclaimed exospace property, so we could do right and offer large philanthropic deeds to settlers displaced during the whole Earth War thing. I guess she's making sure that's still in the company plans, even with me out of the picture. Which is nice to hear. Well, I didn't know much, but she pressed me all right, till about sunrise. Das ist ein bisschen zu viel. Oh, cool, dass man hier wirklich alles, was man so nimmt, nutzt er auch. Ne? Jetzt haben wir hier einen Kringel ge gesmokt. <lacht> wir können Tee oder Kaffee trinken hier. Regen aufsammeln. <lacht> das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich wollte euch das Game so ein bisschen zeigen. Ich versuche gleich noch mal ein bisschen mit ihr zu reden unser Kühlschrank. Okay, Pizza. Und hier ist guter Stoff. Okay, der bewegt sich aber nicht, der gute Stoff. Immer wieder Taschenlampen. Taschenlampen sind ja keine Mangelware, ne? Steht was drauf. Will glad we finally get to work together, by the way? Bring your brother out to lunch with us again. Sometime he was fun, Abby. Okay. come Hey, cool. <laughs> I've thought about smashing that old model a good many times lately, but never had it in me. It's not like Dixon und Willi. Describing and the completion inside. date under the Challenger right. model. So proud of my boys. Wir müssen immer noch den Code finden dafür. Access? Mach mal auf hier. Schlafzimmer. Abby, komm mal her. Ich muss dir mal was zeigen. <laughs> <lacht> okay. So. Okay, so I'm maybe holding a teensy grudge. Finden wir hier irgendwo den Code oder finden wir hier irgendwie was raus? Security System somehow disabled for 10 seconds. Still not sure how we did that. Dixon's house. Okay. What am I here? An old Earth Shuttle model, the Challenger. Dixon and I built it together one summer when we were kids. Nightmare project, months of work. But that we finished it meant a lot to both of us. Like somehow it said we could face anything together. That was all a long time ago. Ah, guck mal hier. Stopp, stopp, stopp. Hier eine kleine Karte so, ne? Na, lass einfach mal an. Und guck mal, eine Dartscheibe, ne? Oh. <lacht> Die, die fliegen aber oh, blöd, du. Was können die von hier aus mal so... Warte mal. <lacht> Kann man die... Okay. Das sehe ich jetzt erst. dieses ein halber Android. Merkst du das, Abby? <lacht> Haben wir hier? Steht da irgendwas drauf? Ne. Okay. Können wir jetzt nochmal hier mit der reden? Nein. Das war alles, was wir hier auch machen können, okay. unordentlich das ganze hier hm. Passcode könnte das hier irgendwelche Hinweise noch haben? Da ist auf jeden Fall die Lampe zu sehen auf der auf dem Bild hier, ne? Hier irgendwie was drunter? Und die haben diese dieses Space Shuttle, ne? Warte mal, ich geh mal ins Schlafzimmer, dann schauen wir mal, ob wir das äh, dieses Dings auch nehmen können. Ja, guck mal, aber hier steht auch nichts drunter, ne? Ne, okay. Da steht noch was drauf. willy you small time dogs at Laputa hold way better office parties than Stella. Stella? Keine Ahnung. Call me sometime you are a damn good kisser, Abby. Okay, Abby, ich wusste, ich wusste das. Aber hier steht auch nichts mehr drauf, ne? Ah, guck mal, da hinten auf der Scheibe ist irgendwas. Da müssen wir noch ein bisschen höher. You are being watched, contact me. Ne, man kann nur hoch oder runter. Okay. Also, wir werden beobachtet auf jeden Fall. Hey, fuck you asshole. <lacht> da. Da hasset. Hey, <lacht> ich kann sogar fangen. Hey. hey fuck you asshole. Komm. <lacht> das ist cool. Abby, Abby, Abby, man liest sie nur überall, Abby. Hm. <Sie> shuttle model the challenger Dixon und ich oh. together one summer when we were kids nightmare project months of work guck mal hier we somehow said could face anything together musste was damit zu tun haben well look at that ha. jackson's always been <laughs> <Private>. <laughs> See if you can make some sense of all that destinations sketches email S diamond must press Dicks we need to do more digging than mere nachforschen before confirming letters to public. Too big a story to screw up. Meantime, keep low profile, maybe hide out a while, be in touch again soon. Also wir waren auch irgendwas auf, um, auf der Spur. Modes? Hast ganz cool gemacht. The Empty womp. Okay, Musiker schief geht nicht. Okay, da waren wir gerade. So, da schaut's. Ziele. Wow. Okay. Constellation Virgo, the maiden goddess. She saw the inherent wickedness of the human heart and exiled herself to the stars out of fear and disgust. There's an outpost there at wolf 424a. blocking. Sphinx must have left some clue behind. Also, das sind das alles Punkte, wo wir hinreisen können scheinbar? The great crab cancer was destroyed by Hercules, but the spiteful goddess Hera set the creature's spirit free among the stars. Komm. Ja, reise einfach mal. I I found it. Also das Think wollte ich euch noch zeigen, way. dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hier machen können, als... Ich weiß, dass ihr zwei nicht auf den besten Termen, aber Peter braucht seinen Vater. Und ich wusste nicht, was anderes zu fragen. Könnt ihr gehen? Geht Dixon, nach Hause zu kommen? Bitte. Bitte bring Dixon nach Hause. Für euch alles. Verdammt. Es ist schwer, nein zu sagen, Abby. I know. One of my favorite things about you. Dixon's lucky to have a brother like you. I'm not doing it for him. Was ist das noch? When you're ready, that's the EC12 reach gives me for work travel. Nobody will miss it. It's a little jumpy, but it's got onboard AI and serious fuel mileage. So ein Raumschiff oder eine Waffe? Könnte auch eine Waffe sein, ne? The old drifter lingered in the dark, waiting like an open casket, and I could almost touch it. Oh, You said you didn't know who you were anymore. You were saying you lost your path or your purpose. Don't you think? Well, maybe this is the start of one. That was then, and I should have said no right there. Me, Abigail Dixon. Comet's chance in hell, we all make it out alive. And odds are good, it'll be my fault. stop falling into orbit back to stark reality that first star i visited was a bust sorry abby present got on Solfe, Dixon's star map and it's cost me months of bouncing back and forth searching on guesswork will Long please remember to treat this or ship or as if it were your own. also okay oh, i'm recording this on the ship's audio log system like you asked don't you dare also vague ist nicht wahrscheinlich Wir sollen das Schiff wie unser eigenes benutzen. Okay, ist hier. Ich habe a goddamn mess of your ship, Abigail. Ich bin froh, es sehen Pike, sie könnte. wir in Civic-Space I'm now ich jetzt take full spectrum visual records. As nehmen. assigned Legal-Operations-Guide I'll be submitting these to your Mars parole office. Log, I'll be submitting records to your parole. That's fine. Thanks, Log. Glad to have you keeping me out of trouble. Though my capacity to intervene is limited to light and audio cues, I do strive to make the most of them. Okay. Komm, das versuchen wir jetzt noch hier. <lacht> hey! Cockpit haben wir alles am Start hier. Gehen wir jetzt noch mal in dem Raum da, mal kurz was schauen. Sir, though I am merely a parole AI, I am also here to assist where possible. mit mir in the main cabin, whenever you need guidance. If, suggest, toilette. Schön mit Seife den Mund waschen. <lacht> Okay. Fancy Space Gear is a little silly indoors. Though it can double as hazard gear in a pinch. Hm, Toilette ja verstopft. Was haben wir hier? Da hab habe ich da eben auch was zu gefunden. Da, guck mal, das habe ich da eben auch schon gesehen. Okay, vielleicht brauchen wir die für irgendwas. The big clunky lever on the cockpit ceiling will open the visor and get the manual controls going. Ah, guck mal hier. Abagant. Canal Station. Okay, man kann hier rumballern. Timestamped and confirmed by scans. The AMR IFC seconds. Privately owned mining rig, designed primarily for the collection of precious ores. It's also the final dive zone. the piracy lanes out to Alpha Hydra. I'd be careful. Not coming through my ne? Something wrong with my thrust. The security field coming from the station is blocking our thrust. They seem not to want us landing. Okay. ist die Küche. Guck mal hier. Ist denn wieder so? so? Irgendwas sind die ja gut. You might try... The life support safety... The life support safety firmware panels are hard locked by default. I may assert an override if the firmware is damaged or threatened. However, this does not appear to be the case. <laughs> the connection's dead. Something on board is busted. It appears your lead drive may have overheated your communications array. You might try replacing the array's data packet cubes. Hmm... So, kann man die dann öffnen? Ja. Guck ich schau noch nach. Komm hier. Wow! Holy shit. You should know that parole board will be concerned if Abigail's ship is destroyed by fire. Na, guck mal. Schaffst du da ab? Okay, wir kriegen gerade hin. Mr. Pike, the comm router's maintenance panel is smoking. The data packet cubes inside will be difficult to replace if they disintegrate. Auf jeden Fall ein Kabel durch, ne? Das war's nicht. Oh. Nee, das auch nicht. <lacht> Gucken wir uns mal kurz in die Küche um. Oh, hier ist noch so ein Ding. Aber nützt uns alles nichts, wenn wir. Ah, guck mal. more lying okay ah so uns wieder einbekommen that's one down two to go one more maybe next time not using guidance hardware as a decoration That should do it. It's If we're lucky, the hail should patch through in the cockpit now. Signal confirmed. It's fine. <laughs> Picture looks accurate here, assuming you stand about 20 inches tall. Right. Sorry, buddy. Not a great time for jokes. Bad news. I'm Senator Louis, the station's transit officer, and I can't let you land. Um, what? Yeah, we have a situation, and I can't say much, but actually, it's pretty bad. Total lockdown. Nobody without the right paperwork, allowed on or off, till Umbra gets here. What's Umbra? Who or what is Umbra? have the enforcement agency for this sector, and good or bad, what they say goes. Don't know what else to tell you unless you want to reach out to them or show me your extra special permit card. I'm hanging up now. You did remember to bring Miss Abigail's VIP permit card, I imagine? Diese good, hard-hitting questions. Okay, wir sollen jetzt so eine Karte suchen. Okay, ich würde sagen, Man, wir äh, hören jetzt erstmal way, hier auf. War ja eigentlich jetzt erstmal genug Stoff zum zeigen. und äh, Also, ich finde, das Spiel macht jetzt nicht nur richtig guten Eindruck. Hier ein bisschen hakelig, aber ansonsten von den, von, den, von den ganzen Rätseln und so echt cool gemacht. Grafik, Look gefällt mir. Auch diese Beleuchtung, die wir hier immer so krass sehen, gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, wie gesagt, es müsste auf Deutschland, ich habe selber Probleme, alles zu verstehen hier. Äh, ich kann mir so einiges, einiges zusammendichten, ich weiß, dass da auf der Station jetzt irgendwie ein Lockdown stattgefunden hat und wir nicht reinkommen. Wir müssen jetzt eine Karte suchen, die wir der Frau dann zeigen und äh, wenn wir dann berechtigt sind, dann kommen wir auch diese Station. Also äh, ja, also ich würde am liebsten das Game noch mal weiterspielen. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, ob ihr da mehr von sehen wollt. Und äh, ja, ich würde mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt auf meinem Kanal und, äh, und unterstützt natürlich meine Arbeit dadurch auch. Äh, Abos sind mega wichtig, genau wie Kommentare, Likes und so weiter und so fort. Also eigentlich wie immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!